Stell dir vor, du könntest dein Geld verdoppeln. Du könntest aus 10 Euro 20 Euro machen, du kannst aus 4000 Euro ähm, 8000 Euro machen. In diesem Video erzähle ich dir, wie du das machen kannst und vor allem, wie du den Fehler vermeiden solltest, den habe ich nämlich schon für dich gemacht damit du schlauer dein Geld verdoppeln kannst. Los geht es! Mein Name ist Sina Janel und ich verdopple mein Geld und denke jeden Tag darüber nach, welche Instrumente ich anwende und auch darüber nach, welche Fehler ich gemacht habe. Und ähm, darum geht es in diesem Video. Ich meine, das war Lao Tse, der einmal gesagt hatte, aus den Fehlern sollte man lernen. Und dass es wesentlich schlauer ist, wenn du nicht von den eigenen Fehlern, sondern aus fremden Fehlern lernst. Das ist nämlich sehr intelligent. So oder so ähnlich hat das geklungen. Ja, wo lernen wir denn schon, das Geld zu verdoppeln? In der Schule lernen wir es nicht, höchstens Mathe, vielleicht Zinsen, Zins, aber da haben wir noch keine Verknüpfung dazu, wozu ich das lerne. Ähm, finanziell gebildet werden wir nicht wirklich. Das äh, macht jeder für sich irgendwie nach besten Dünken, so wie die Umgebung das macht, wie die Eltern das einem beibringen oder die... Ähm, der nächste Kreisverwandten vielleicht. Wir gucken uns die Tipps vielleicht dann später äh, von den anderen ab und äh, setzen bei uns ein. Also es gibt wirklich keine finanzielle Bildung in diesem Bereich. Und mir geht es ähm, darum, auch ich bin nicht schlauer gewesen, ich bin ja später durch die eigenen Fehler dazu gekommen. So, und die Fehler Nummer eins ist es tatsächlich zu spät anzufangen mit dem Geld überhaupt zu agieren schon Geld ist für die Kinder ganz wichtig, dass man früh genug damit anfängt und noch ganz wichtig ist, dass man selber über die Hebelwirkung, wie man Geld hebelt, verdoppelt etwas lernen sollte. Was bedeutet überhaupt Geld verdoppeln? Ja, also 10,20 Euro machen. Ganz einfacher Beispiel. Wenn man das versuchen würde, 10 Euro zu verdoppeln, dann bei 5% Zinsen, also 5% Rendite auf die 10 Euro, würde das 14,5 Jahre dauern bis es 10,20 Euro werden. Wahnsinn! Das ist echt lange. Es gibt eine Justierschraube, dass man nicht 20 Euro verdoppelt, sondern man nimmt die Summe schon gleich größer. Oder äh, man nimmt die Zinsen größer, also die Renditezahl größer. Dann sieht das nämlich bei 10 Euro und 10% Rendite pro Jahr. Und wenn man das Geld nicht abheben, nicht abschöpfen würde, sondern verzinstes Geld weiterhin arbeiten lassen, dann dauert das nur 7 Jahre. Meine Mutter zahlte eine Lebensversicherung für mich ein, so eine Ausbildungsversicherung sozusagen und ähm, als ich die Schule beendete, so um den Dreh oder zum 18. Geburtstag war das glaube ich, schenkte sie mir 500 Euro und das dauerte nicht lange, ich habe dieses Geld ausgegeben und ähm, da erinnere ich mich jetzt zurück und denke, was wäre gewesen, wenn ich 500 Euro damals angelegt hätte. Ich gehe zu meinem Beispiel zurück, hätte ich sie für 5% Rendite eingelegt, dann hätte ich in 14 Jahren das Geld verdoppelt, dann hätte ich 1.000 Euro gehabt. Also hätte ich die 500 Euro arbeiten lassen für 5% Rendite, dann hatte ich äh, 2.000 Euro im Jahre 2018. Bei der Rendite von 10% hatte ich 2019 8 mal mehr Geld, nämlich 16.000 Euro. Was würde ich alles dafür geben, um diese Zeit zurückzudrehen und so schlau zu sein, vor 25 Jahren ungefähr, wie ich jetzt bin? Es gibt eine ganz tolle Geschichte von Frugalisten, habe ich mal in einem Buch gelesen. Ähm, wenn, wenn der Josef bei der Bank von Nazareth für Jesus 1 Cent im Jahre 0 angelegt hätte, unter 5% Rendite. Und hatte nächstes Jahr die Zinsen nicht abgeschöpft und das Jahr drauf auch nicht. Also er hätte niemals die Zinsen abgeschöpft von dem 1 Cent und hätte liegen lassen. Es gab Leute, die das ausgerechnet haben. Heute wäre das Geld 49 Trilliarden Euro wert. Aber du kannst das machen. Du kannst das wesentlich schlauer halten und diesen Beitrag nutzen und in eine Umwandlung der Gedanken und der Strategien kommen um dein Geld anzulegen. Inzwischen mache ich so, dass ich 10 bis 20 Prozent meines Einkommens also immer wenn ich ein Einkommen, in welche Form auch kommt, gleich investiere. Und das ist mein Geldmagnet einerseits und auf der anderen Seite auch Geld. Ich hoffe, dieser Beitrag gibt dir einen kleinen Schubs. Und ähm, du findest auf meinem YouTube-Kanal auch weitere Videos zum Thema Geld sparen. Geld investieren, Geld verdoppeln. Fünf Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Beginne, das Geld zu sparen. Der zweite Tipp. Beginne, das Geld zu verdoppeln, früher wie möglich. Beginne, das Geld kontinuierlich zu investieren und zu vergrößern. Tipp Nummer vier. Lerne, die Steuern zu sparen. Und Tipp. Und Tipp Nummer 5. Tu das konsequent. Bis demnächst in meinem neuen Video, wenn es um Geldmanagement geht. Viel Erfolg!